Kennt ihr das? Manchmal hat man vom Auffrischen des lievi Madre einfach nochmal Reste über. Ich zeige euch, wie ihr dieses leckere Brot ganz einfach nachbacken könnt. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. Wir fangen direkt wieder mit dem Teig an. Ich habe hier mein lievi Madre Und da ist es ja manchmal so, wenn man es herstellt neu oder auch so zwischendurch beim Auffrischen, da sind Reste. Dieses Rezept ist perfekt dafür. Ich habe hier in meiner Schüssel 400 Gramm Mehl, in meinem Fall jetzt Weizen, und gebe 100 Gramm Vollkornmehl hinzu, in diesem Fall Dinkelvollkornmehl. Dann noch ein bisschen Salz, hier jetzt noch ein wenig Hefewasser. Das ist eine selbst hergestellte Hefe und wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, schaut mal oben rechts unter dem i, da steht genau drin, wie das Ganze geht. Noch ein bisschen Wasser. Und danach kommt die zweite Zutat hier heute, Lievi Tumatre. Und ihr kennt das bestimmt auch, dass ihr manchmal einfach Überschüsse habt und gar nicht mehr hinterherkommt. Dieses Rezept ist perfekt dafür, denn ihr braucht wirklich 200 Gramm davon. Das ist richtig praktisch und am Ende verlinke ich euch auch nochmal weitere Rezepte, die ihr einmal ausprobieren könnt. So, in der ersten Minute in meiner Kenwood Cooking Chef mixe ich das auf der untersten Stufe und erst danach ein bisschen höher auf der Stufe 1, circa für 10 Minuten. Guck mal, der Teig ist ein bisschen klebrig, das ist aber gut, das soll ja ein schönes Brot werden. Deckel drauf und ich lasse es jetzt stehen, bis es sich verdoppelt hat. So, und die Zwischenzeit nutze ich. Ich habe hier ein Backpapier, knülle das zusammen und dann halte ich das unter Wasser. So, dass es schön nass wird, denn weil ich das heute im Topf backe, ist es super, wenn das Backpapier feucht ist, dann lässt es sich besser formen und es ist nicht so störrisch beim Reingeben. So, mein Brotteig hat jetzt ein bisschen gebraucht. Es geht so circa und da kann ich wirklich nur circa Angaben machen, denn jedes Hefewasser und jede Lievito ist anders. So circa 6 bis 10 Stunden dauert das. Guckt einfach, ihr kennt eure Zutaten ja auch am besten und das entwickelt sich manchmal auch, wenn ihr da unsicher seid, backt es dann, wenn ihr Zeit habt und immer mal wieder gucken könnt. So, ich falte das jetzt hier ein bisschen rum. Ihr seht, er ist ein bisschen weich. Das liegt auch immer ein bisschen am Hefewasser. Und da geben wir jetzt Spannung drauf. Einfach so lange falten, bis es fester werde, wird. Das könnt ihr hier sehen und dann forme ich mir das auch schon rund. Ihr könnt es auch freischiebend im Backofen backen, also ohne jegliche Form. Ich möchte das gerne einmal im Topf backen, das finde ich immer ganz schön. Deswegen gebe ich das jetzt einmal drauf, hier auf mein feuchtes Backpapier, noch ein bisschen Mehl drauf, schneide es ein. Und ihr könnt sehen, es sieht ein bisschen platt aus, das ändert sich aber natürlich gleich, denn Lievi Tomatre und Hefewasser, die mögen sich total gerne, das ist eine ganz tolle Kombi und ich bin schon gespannt, wie es euch schmecken wird. Und hier habe ich den heißen Topf, den habe ich erstmal bei 250 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Ist auch super, ich hatte vorher eine Ente drinne, <lacht> dann der Deckel drauf und wieder rein, dann stelle ich das auf 230 Grad runter. Und dann circa eine halbe Stunde ohne und 10 Minuten, äh, nee Quatsch, mit Deckel und 10 Minuten ohne sieht das Ganze so aus. Richtig schön geworden. Ich lasse es dann ohne Backpapier auf dem Gitter abkühlen und am nächsten Morgen hatten wir ein schönes Brot zum Frühstück. Das sieht echt lecker aus und das war es auch tatsächlich. Meine Mitglieder wissen schon Bescheid, an diesem Rezept hänge ich schon ein bisschen länger, habe immer mal wieder rumgetüftelt. Waren ihr mit dem Ergebnis zufrieden? Jetzt bin ich das. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit der Mitgliedschaft ist, damit ihr auch ein bisschen mehr über die Hintergründe bei mir erfahrt, dann schaut mal unten unter diesem Video, da ist das Rezept natürlich auch nochmal verlinkt. Und zum Schluss blende ich euch das auch nochmal ein. Hier jetzt noch die versprochene Playlist und neue Videos, die euch gefallen. Bin bald wieder zurück und herzliche Grüße, eure Emma.